Auch nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Mein Name ist Katja Weber. Ich arbeite für die formidable Sendung der Hörsaal auf dem ebenso guten Sender D-Radio Wissen. Ich habe das Vergnügen, Sie hier heute Abend durch die Podiumsdiskussion zu führen. Heißt Sie auch nochmal herzlich willkommen zu der Premiere. Sie haben es gehört, es gibt drei Sonderveranstaltungen. Wir stecken ja nicht nur im Jahr 25 nach Inbetriebnahme des Internets, was damals ähm, noch so ein Privileg der Forschungseinrichtungen und Universitäten war, sondern auch im Wissenschaftsjahr die digitale Gesellschaft genannt. Wir werden gefördert vom Bundesministerium für Forschung und Bildung oder andersrum Bildung und Forschung und weil man es nicht oft genug sagen kann, auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön für die Förderung. Und auch ein Dankeschön, dass wir hier in diesen ja, tatsächlich großen und großartigen Hallen sein dürfen mit dieser Veranstaltung. Es folgen noch zwei weitere Sonderveranstaltungen und ich freue mich vor allen Dingen, dass Sie bei diesem traumhaften Wetter hergeschwommen sind und auch, dass wir uns gegen, ich glaube, Nigeria und Argentinien behaupten können heute Abend. Finde ich nicht so schlecht. Wir versuchen immer, ähm, so einen Spannungsmoment einzubauen. Ähm, das kommt heute von Markus Linden, der dort sitzen sollte. Wir wissen nicht so genau, wo er steckt. Entweder noch in Trier oder in der Luft oder am Flughafen Tegel oder er kommt auch äh, gleich hier mit einer Flutwelle reingeschwappt. Wissen wir nicht. Ähm, die anderen würde ich Ihnen sehr gerne vorstellen. Ach so, nee. Wir sind immer noch beim Dank. Ähm, vier Studenten gilt es noch zu danken. Äh, vielleicht haben Sie deren Installationen im Foyer bewundern können. Die haben sich mit unserem heutigen Thema auseinandergesetzt, mit dem Thema Partizipation und haben Lichtboxen zum Beispiel erstellt, eine Arbeit, die heißt We all start as strangers und es gibt eine zweite Arbeit, die heißt Bruchzeilen und die generiert aus Tweets, Chats und Foren Gedichte. Man kann sich an dieser Veranstaltung hier nämlich auch per Twitter beteiligen und am Ende der Veranstaltung, sollte das jemand tun, wird er eventuell ein Gedicht lesen, an dem eine seiner Tweetzeilen vorkommt. Also wir bitten um Tweets äh, für alle fünfhebige Jampen oder sowas. Ähm, da ist sämtlichen Zuschauern das freigestellt. Wer twittern möchte, also ich sage das nicht Ihnen, das wäre vielleicht ein bisschen albern. Wer twittern möchte, wir werden auch gestreamt, kann das tun unter ähm, Hashtag Dick Saal. Ja, da seine Nachfragen und Anmerkungen loswerden und ich hoffe eigentlich, dass wir trotz des großen Podiums Gelegenheit haben, auch Sie, die Sie hier vor Ort sind, zu hören mit dem, was Sie einwerfen oder nachfragen möchten. Wie gesagt, es wird gefilmt, es wird gestreamt, es wird diese Veranstaltung am 20. Juli ausgestrahlt ähm, im Hörsaal. Eben sprich, wer ungern gefilmt werden möchte, sollte vermeiden, in die Kameras zu schauen. Wer ähm, sich nicht hören möchte im Radio, kann uns ja antwittern. Ja. Okay, wir sprechen über Online-Partizipation von Machern, Mitläufern und Motivierten. Und wir haben zumindest Macher und Motivierte, glaube ich, zum Thema hier auf dem Podium versammelt. Ich fange an bei Ihnen, Frau Müller. Maren Müller ist gelernte Betriebswirtin und arbeitet beim MDR. Das ist aber, glaube ich, keine der Funktionen, in der Sie vielleicht ihr mal begegnet sind. Ich denke vielmehr, Sie haben von ihr gehört, vielleicht ohne den Namen zur Kenntnis zu nehmen. Im Januar, als sie Furore gemacht hat mit ihrer Petition, raus mit Markus Lanz aus meinem Rundfunkbeitrag. 230.000 Menschen haben diese Petition gezeichnet. Möglicherweise auch der eine oder die andere von Ihnen. Und Frau Müller hatte danach eine Menge Trubel, vermute ich mal. Stefan Schwarzer hat beruflich viel zu tun mit sehr populären und auch mit weniger aussichtsreichen Petitionen, über die wir reden möchten. Er ist Mitglied des Bundestages, SPD-Mitglied und als solches Mitglied im Petitionsausschuss des Bundestages, die eine große Anzahl von Petitionen jeden Tag zu verzeichnen haben. Und Marita Strasser hin wiederum ja, arbeitet auch mit Petitionen, aber quasi am anderen Ende, vielleicht unschwer zu erkennen. Sie ist Kampagnerin bei Kampakt. Und äh, vielleicht hatten Sie auch schon weitergeleitete Post von ihr oder aus ihrem Freundeskreis äh, im Maileingang Petitionen gegen Fracking, Homophobie oder das geplante Freihandelsabkommen. Ja, der genannte Markus Linden. Den stelle ich Ihnen einfach mal vor, dass Sie sich schon richtig auf ihn freuen können. Der forscht zum Thema Partizipation und Ungleichheit als Politikwissenschaftler an der Uni Trier, wie gesagt. Da spielt natürlich auch Internetnutzung und Petitionswesen eine Rolle. Da tue ich kurz Luft und stelle ihn noch mal vor, Professor Thomas Schildhauer, der ist Informatiker und erforscht... Das nicht unbeträchtliche Forschungsgebiet Internet ist Gründungsdirektor des HEGs und hat gemeinsam mit Hendrik Sendt, den Sie eben kurz gehört haben, die kurz angerissene Partizipationsstudie zu verantworten, online mitmachen und entscheiden. Und ich hätte gerne eingangs ja, so quasi die Rubrik, die steile These mit Ihnen aufgestellt und eine knappe Antwort auf die Frage, wie verändert digitaler Aktivismus politisches Engagement, Herr Schildhauer? Also aus unserer Sicht und das, was wir jetzt aus der Studie gesehen haben, scheint es so zu sein, dass die Menschen das Gefühl haben, im Sinne der partizipativen Demokratie eben über das Internet tatsächlich sehen zu können, welchen Einfluss sie nehmen können. Und ähm, das hat natürlich auch durchaus eine kommunikative Seite, dass wir jetzt nicht davon ausgehen können, nur weil die Möglichkeit da ist, Petitionen online mitzuzeichnen oder aufzustellen, dass das jetzt alle Menschen machen. Ich bat ja um die Rubrik, Steil. die steile These. Genau. Also ich habe mir eher sowas vorgestellt im Sinne von vervollständigen Sie den Satz, politisches Engagement wird durch digitalen Aktivismus... Leichter und einfacher für die Bürger. Mhm. Frau Müller? Also ich möchte mit einem Zitat einsteigen. Und zwar die digitale Revolution ermöglicht der Menschheit eine Weiterentwicklung der Demokratie, bei der die Mitbestimmungsmöglichkeit jedes Einzelnen gestärkt werden können. Dieses denkwürdige Zitat steht im Parteiprogramm der Piraten und dem schließe ich mich vorbehaltlos an. Herr Schwarz und Sie auch? Oder was sagen Sie? Wie verändert digitaler Aktivismus politisches Engagement? Ja. Sie arbeiten da, wo beides ja. zusammentrifft. Petition, Politik. Er erhöht ganz klar den Einfluss der Bürgerinnen und Bürger. Wenn ich das über den Petitionsbereich sehe, es war das klassische Einzelanliegen und hat sich heute einmal zum Teil der Öffentlichkeitsarbeit entwickelt und zum anderen äh, übt es auch, ja, bringt es Themen in den Bundestag rein, die sonst dort vielleicht gar nicht ankämen. Frau Strasser, was sagen Sie? Ich vermute, Sie haben auch kein Wasser in den Wein zu schütten. Ich würde sagen, gut gemacht, und das ist wichtig, gut gemacht erhöht digitaler Aktivismus tatsächlich die Wirkung von politischem Engagement. Schlecht gemacht? Schlecht gemacht verpufft es. Okay, jetzt fehlt uns der Herr Linden, der äh, Ihnen allen kräftig Kontra geben würde. Ähm, ich hoffe, er kommt noch und tut das. Ich frage ähm, erst noch mal äh, bei Ihnen nach, Frau Müller. Sie haben die Piraten gerade zitiert. Sie haben auch ansonsten reichhaltige politische Erfahrungen. Sie waren Stadträtin in Borna für die SPD. Sie waren bei der Linkspartei. Mhm. Wir können also davon ausgehen, Sie haben Ahnung, was es heißt, Politik zu machen, vielleicht auch auf der Straße. Unterschriften zu sammeln? Genau. Wie unterscheidet sich denn das, was online gemacht wird, was per Petition gemacht wird von der politischen Arbeit? Also wir haben in, in Leipzig vor einiger Zeit bei dem Bürgerbegehren-April-Netzwerk ähm das ging gegen Privatisierung von öffentlichem Eigentum, Unterschriften gesammelt. Und das Quorum lag bei 25.000 und wir haben halt ein Vierteljahr dazu gebraucht. Das war eine richtig, richtig schwere Arbeit und ähm, das Problem bei vielen Leuten ist, ähm, die Daten zu hinterlegen. Also die unterschreiben gerne, aber sobald es darum geht, ihre Adresse äh, preiszugeben, ist Feierabend. Also sagen viele, oh, nee, das mache ich dann doch nicht. Und das heißt, Daran scheitert, hat es gescheitert. Halt. Das heißt, die, die, das Unterscheidungsmerkmal wäre, geht schneller und bringt mehr Masse? Es geht auf jeden Fall schneller. Und ja, mit der Masse, natürlich ist es bequemer. Aber es ist auch heutzutage bequemer, in Wasserhahn aufzudrehen und nicht mehr das Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Das ist einfach ein, ein Fortschritt der Halt zu verzeichnen ist. Okay, jetzt ohne allzu tief nochmal auf Markus Lanz und das eingehen zu wollen, wie zufrieden sind Sie denn jetzt, dass Wetten das abgesetzt wird? Schreiben Sie sich das auch selbst zu? Also es gab eine Umfrage beim Fokus, da waren drei Prozent der Befragten der Meinung, es wäre meine Schuld. Aber das bestreite ich. Ah, Schuld nicht verdienst. Das bestreite ich. Das hat, ich denke, das hat damit nichts zu tun. Und Jetzt gab es eine Menge Vorwürfe, auch an Sie direkt adressiert, Ihre Petition sei unsachlich, beleidigend, subjektiv und habe Züge eines Shitstorms. Hat Sie das angefochten oder nachdenklich gemacht? Ja, das ist einfach eine Situation gewesen, in der mir der Kraken geplatzt ist. Und da habe ich die Petition da reingehackt, ohne großartig nachzudenken. Und das ist halt das Resultat. Na? Und der große Erfolg ist nicht unbedingt äh, der Qualität der Petition äh, zu schulden, sondern eher der, der Medienaktivität im, Nach im Nachgang. Herr Schwarze, bei Ihnen sind 2013, also im Petitionsausschuss, 15.000 Anträge eingereicht worden. Ich habe gestern erst geguckt, da gibt es eine Bandbreite von Forderungen nach freiem Eintritt in staatliche Museen über verbrieften Sitzplatzanspruch an Reisende der Deutschen Bahn bis hin zur Abschaffung von Massentierhaltung bis 2020. Welche dieser wirklich sehr, sehr vielen Petitionen läuft denn gerade besonders gut bei Ihnen? Also besonders gut sind gerade jetzt noch mal gelaufen. Die, die Themen rund um die Hebammenproblematik, mhm. also gar nichts mit der digitalen Gesellschaft, also sondern die, die Frage von und Versorgung von, Schwangerungen, von Schwangeren, die Vergütung der Hebammen mhm. und die Berufshaftpflichtversicherung. Da gab es diese Woche noch öffentliche Beratung zu, im Bundestag, im Petitionsausschuss. Das ist natürlich auf, auf große Resonanz gestoßen. Wir haben eine ganze Reihe von... Petitionen gehabt, die eine solche große Resonanz bekommen haben. Die gar nicht unbedingt aus hey. dem. <lacht> Entschuldigung. Hallo, Katja bereit, Weber. Das ist der äh, versprochene und gar nicht so durchweichte ja. Markus Linden. Hallo, ja. Ähm, ich habe Sie schon vorgestellt in Ihrer Abwesenheit. Ja, sehr gut. Ich hatte. Äh und würde jetzt ganz kurz, äh, sorry, kurz zur äh, Tiebreak nochmal Ihnen vorstellen, Maren Müller, äh, die die ähm, Landspetition auf den Weg gebracht hat, Stefan Schwarze vom Petitionsausschuss des Bundestages, Marita Strasser von Kampag, die macht es Ihnen einfach, das können Sie auf Ihrer Schulter lesen und Professor Thomas Schildhauer vom HIG. So, jetzt sind wir alle wieder ja. da und bei Ihnen. Also wenn ich ähm, das richtig verstanden habe, was Sie zum Schluss sagten, Herr Schwarze, dann gibt es da schon eine Verbindung zu dem, was uns Frau Müller gesagt hat. Eine gute, übersetzt in erfolgreiche ja. Petition berührt irgendwie ein emotionales Thema. Also Sie ja. sagen, Sie haben mit einem gewaltigen Rochus die Petition äh, verfasst. Und Geburt, Schwangerschaft, Hebammen ja. sind natürlich auch starke emotionale Themen. Ist es das, was eine Petition nach vorne bringt? Man könnte das in, in einigen Bereichen so sehen, ja. Es sind immer die aktuellen Themen, die den Leuten entweder gerade besonders unter den Nägeln brennen, die eine gute Chance haben, oder es sind die Themen, die ein emotionales Thema aufgreifen. Pelztierhaltung haben wir dieses Jahr noch. Mhm. Also ist natürlich ein emotionales Thema und durchaus berechtigt, äh, dort äh, für so eine große Resonanz gesorgt zu haben. Ich glaube, mit deutlich über 100.000 Unterstützern, Mitzeichnern, dass es bei uns in die öffentliche Beratung reinkommt. Mhm. Pflege ist dann das nächste Thema, auch ganz persönlich emotionales Thema, aber natürlich auch ein Thema, das die Medien rauf und runter geht. Sie selbst sagen, die Arbeit oder der Petitionsausschuss als solcher sei so etwas wie ein Seismograf der Gesellschaft, wo Sie Themen, die politisch relevant werden, früher checken als vielleicht andere MDBs, als die Mitarbeiter in anderen Ausschüssen. Ähm, wieso ist das so? Wieso meinen Sie, dass Sie da eine Nasenlänge weiter vorne sind? Es sind vielleicht nicht nur die neuen Themen, es sind auch die Themen, wo der Gesetzgeber bei der Gesetzgebung Fehler gemacht hat. Wo okay, das, wo das stelle ich das mir ganz, mal vor, Sie haben ja, eine Menge äh, Petitionen zum Thema, hat IV, vier, Renten, ja, und sowas. das, das äh, der ganze Arbeits- und Sozialbereich ist mhm. der größte Bereich der Petitionen. Gesundheit ist das nächste große äh, Themengebiet, ähm, was, was uns sehr beschäftigt. Und ähm, ja, wir kriegen halt Veränderungen in der Gesellschaft sehr schnell mit, weil die Gesetze dann vielleicht nicht mehr passen. Und äh, dementsprechend spiegelt sich das dann schnell zurück. Oder wo schlichtweg Fehler im Gesetzestext sind. Okay, dann lassen wir uns noch hm. mal einen Schritt zurückgehen und den Weg einer Petition erläutern hm. und hier so ein kleines Pro-Seminar einschalten. Artikel 17 des Grundgesetzes sichert jeder Mann und mutmaßlich auch jeder Frau das Recht hm. zu sich schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und die hm. Volksvertretung zu wenden, angenommen. Ich habe das getan mit meiner Bitte oder Beschwerde zu einem der genannten Themen. Wie geht es dann bei Ihnen weiter mit meinem Anliegen? Erstmal ist die Form egal, in der Sie es tun. Das muss nicht übers Internet kommen, das machen 45 Prozent inzwischen. Aber äh, es kann auch, wir haben hier so nette Servietten unter den Gläsern liegen, es könnte auch auf einer Serviette eingereicht werden. Das würden Sie nehmen. Es ist ein Grundrecht. Das können, das auf einer Serviette das können sich wir nicht von der Form abhängig machen. Ja, es kommt auf Postkarten, es kommt handgeschrieben, es kommt äh, in allen Formen, die man sich vorstellen kann, ja? Mhm. Und das können wir schlecht davon abhängig machen, wie jemand sein Grundrecht wahrnimmt von der Form her. Also das geht alles. Es ist egal, ob man die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ja oder nein. Es ist egal, wie alt man ist. Also auch Kinder bringen Petitionen ein. Mhm. Was fordern Kinder? Die fordern die tollsten Sachen. Von Vorschlägen über ein anderes Steuersystem. Man 14-Jährigen, mhm. äh, der bezog sich auf die Informationsquelle Fernsehen und äh, <lacht> hatte leider durch die Fernsehsendung, ich sag nicht, welche es war, eine falsche Basis <lacht> für seine Überlegungen. Ähm, das sind, sind auch Sachen, die von Kindern kommen. Es geht. Äh, für das um das Bleiberecht des Klassenkameraden. Es geht äh, naja, wir hatten eine Petition von einem kleinen Mädchen, das eklige Tiere abschaffen wollte. Okay. <lacht> Gut, jetzt sind vielleicht die ja. mit mehr Aussicht ähm, auf Erfolg, wie geht es hm. mit denen weiter? Also die kommen auf hm. allen möglichen, ähm, ich sag mal, Datenträgern hm. zu Ihnen, sie ja. verschriftlichen die, stellen die online sozusagen aus und dann? Ne, die müssen nicht nur nicht unbedingt online ausgestellt werden. Also es gibt den klassischen Einzelfall. Wenn ich das Problem mit der Krankenkasse habe und da eine Klärung möchte... Ich meine jetzt Dinge, na, ja. die von allgemeinem Interesse hm, sind. Dinge, die von allgemeinem Interesse sind. Gibt es eine Bewertung? Ist das öffentlich oder ist das nicht? Ähm, wird es abgelehnt? Kann man dagegen Einspruch erheben? Und dann geht es, wie jede einzelne Petition auch, in ein Verfahren bei uns rein wo Ministerien Stellungnahmen dazu abgeben. Dafür gibt es Fristen, die einzuhalten sind. Und äh, dort dieses Anliegen bewerten. Und wenn sie online gestellt wird, der Petent wird natürlich benachrichtigt, damit mhm. er dann auch Öffentlichkeitsarbeit machen kann, äh, dann läuft die Mitzeichnung bei uns. Und da reicht man innerhalb von vier Wochen. In der letzten Wahlperiode waren es noch drei Wochen mehr als äh, 50.000 Unterschriften, dann kommt es zu einer solchen öffentlichen Beratung im Ausschuss. Mhm. Wie oft war das im vergangenen Jahr der Fall? Ähm, wir hatten im vergangenen Jahr vier Termine mhm. und äh, jeweils drei Themen auf der Tagesordnung. Okay, das heißt, die Ausdünnung ist dann doch enorm. Naja, ist die Frage, Quorum, wie viele das Quorum schaffen. Genau. Jetzt reden wir hier, Schildhauer, über ein Phänomen, mhm. für das es viele schöne Worte gibt. Selektivismus, Kliktivism, Demokratie vom Sofa, Protest to go, Politik to go. Hm, passt da überhaupt der Begriff Aktivismus oder ist das eher ein Passivismus? Klingt ja alles sehr bequem. Ja, ich finde, dass es einfach die Hürde gesenkt hat, als Bürgerinnen und Bürger selber überhaupt so eine Petition zu starten oder auch schnell an einer Petition unterstützend mitzuwirken. Das heißt, das ist tatsächlich äh, über Wissen, also über einen Klick. Äh, wir haben das ja in unserer Studie auch dargestellt, äh, dass also die Menschen, die sich jetzt bei uns beteiligt haben, die geantwortet haben, die an politischen Partizipationsprozessen dabei waren, ähm, ein, zwei Minuten nur damit verbracht haben. Das heißt, die haben gelesen, um was es geht und haben dann abgestimmt. Und das ist natürlich phänomenal, weil ich meine, überlegen wir mal, wie das ohne das Internet bisher früher mhm. funktioniert hat. Mhm. Ähm, nicht, das ist eigentlich kein Ersatz da gewesen, wenn man so will. Und das finde ich eine echt äh, ungl ein unglaubliches, äh, im Neudeutsch gesagt, ein Empowerment der Bürgerinnen und Bürger. Aber letztlich ist es dieselbe mh, Aktivität, die von mir erwartet wird, wenn ich einen Like-Button drücke. Ich hoffe mal, dass diejenigen, die das dann tun, sich schon bewusst sind, dass sie dann eine größere ähm, Verantwortung haben in dem Moment. Also das würde ich jetzt mal allen Bürgerinnen und Bürgern unterstellen, die auf so eine Seite gehen, die eine Petition durchlesen und dann sich bewusst machen, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei. Dann lassen Sie uns doch bitte noch mal in Ihre Studie gucken. Wer macht denn da mit oder anders gefragt, wer macht denn nicht mit? Ich vermute mal wenig Alte, wenig Arme, wenig Ungebildete, wenig Zuwanderer. Ja, also ähm, die Hauptaktivitätszielgruppe war 18 bis 36-Jährige, die wir jetzt so rauslesen konnten. Herr Sendt hat das ja schon gesagt, das ist jetzt keine repräsentative Stichprobe, insofern bin ich mit so einem Aussage ein bisschen vorsichtig. Ähm, aber wir haben halt auch, was den Bildungsgrad angeht, ähm, jetzt keine signifikanten Ausreißer in die eine oder andere Richtung feststellen können. Mhm. Ja, ähm, also. Unser Gefühl ist durchaus, dass eben bei diesem relativ einfachen Prozess, muss man jetzt auch mal sagen, ich kriege einen Link zugeschickt, ich gehe auf den Link drauf und lese mir das durch, stimme ja, nein, stimme ab, dass ich da jetzt nicht unbedingt einen besonders hohen Bildungsgrad brauche. Mhm. Natürlich beschäftigen wir uns auch mit dem Thema des sogenannten digitalen Trennungsgrabens, Digital Divide. Also wir müssen uns natürlich auch überlegen, wie wir Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, die jetzt eben gar nicht über einen Zugang verfügen. Aber da gibt es ja eben auch andere alternative Wege noch. Mhm. Jetzt ähm, haben Sie ja auch geguckt, unter anderem auch geguckt und sich das auch noch so ein bisschen ins Hausaufgabenheft geschrieben, mit welcher Motivation die Leute hm. mitmachen. Können mhm. Sie aber trotzdem, auch wenn das vielleicht noch nicht ganz ausgereift und ganz ausformuliert ist, schon mal was dazu sagen, was die Menschen bewegt, mitzumachen? Mhm. Ja, dazu muss man jetzt kurz sagen, wir beschäftigen uns ja jetzt gerade mit dem Thema politische Partizipation. Wir haben ja auch die Partizipation, also die Beteiligung an äh, anderen Dingen mit abgefragt. Also zum Beispiel, wenn ein Unternehmen sagt, ähm, gebt uns doch mal Feedback äh, zu unserer neuen Produktidee, stimmt doch mal mit ab, sollen mhm. wir das jetzt produzieren oder nicht? Das ist da mit drin. Mhm. Insofern haben wir die Motivationslage ähm, sehr breit gefunden. Es gibt einfach Menschen, die bei dieser eher wirtschaftsorientierten Seite dann mitmachen, wenn es irgendein Preisgeld oder irgendeine Belohnung gibt mhm. die Menschen, die bei politischen Partizipationen mitmachen, da geht es mehr um den Selbstwirksamkeitsgrad, wie wir das so schön von nennen. dem habe ich auch gelesen, Na? würde das heißt, gerne wissen, ja, was der das kann. heißt, wenn wenn ich sozusagen an einer Aktion mich beteilige, wenn ich sehe, was passiert, wenn ich den Verlauf auch sehe und dann selber mit abstimme und das Gefühl bekomme, ich bin dabei und ich bin quasi sichtbar äh, mit Bestimmer kann sozusagen tatsächlich mit agieren, dann bringt das die, Menge, die, die Menschen dazu, dass sie sagen, ich habe jetzt tatsächlich selbst etwas bewirkt. Also Selbstwirksamkeitserwartung <lacht> lässt sich in den einfachen ähm, Hauptsatz übersetzen, ich bewege was, was genau. auch immer. Ich entwickle ein genau. Produkt, eine Bewegung, ich will politisch was verändern. Mhm. All das drückt das aus und sammelt das. Mhm. Mhm. Was muss denn äh, Frau Strasser eine ähm, Petition haben oder ein Thema haben, was noch keine Petition ist, mhm. damit Kampakt meint, das machen wir. Es muss ähm, zunächst mal, das Wichtigste ist, den, den Campact-Werten entsprechen. Ach so, das hätte ich Sie vorher fragen sollen. Ich sage es ja. immer deutsch, Sie nicht. Ähm, ja, ich sage es immer, immer, wir sagen es immer Campact. Ähm, okay, ich bemühe mich ab jetzt auch darum. Ähm, <lacht> aber äh, das, das ist, ist nachrangig. Ähm, also es muss den unseren Werten entsprechen. Ähm, das heißt also ähm, wirklich für eine, eine ökologisch nachhaltige, sozial gerechte, geschlechtergerechte demokratiefördernde Gesellschaft streiten, gegen Xenophobie, gegen jede Form des Rassismus. Also wir haben so fünf Werte aufgeschrieben, das ist das erste Kriterium. Mhm. Das zweite Kriterium ist, dass es dafür eine gewisse Unterstützung gibt mhm. in unserem Verteiler. Das testen wir vorher mit einer Umfrage. Das heißt, Sie lassen so einen Testballon steigen? Ich, wir nehmen 5.000 oder 10.000 zufällig Ausgewählte und schicken denen eine E-Mail und sagen, sollen wir das machen oder nicht. Und, und das ist das zweite Kriterium. Okay, da hätte ich jetzt natürlich gerne den Blick so in die Mottenkiste. Würden Sie uns sagen, welche Themen es nicht geschafft haben? Das wäre natürlich Ja, jetzt es, gibt, interessant. es gibt Themen, für die es ist schwierig zu mobilisieren. Und das ist vor allen Dingen ähm, Themen zum Beispiel zum Schutz von Flüchtlingen. Ja. Dafür äh, haben wir leider erschreckend wenig Zustimmung. Das okay, damit habe ich mich heute den ganzen Tag beschäftigt hier ja. in Berlin. Also ähm, äh, das, das ist äh, ein Thema, was wir schwer haben, äh, unseren, also wo, wir, wo mhm. wir selber sagen, so schade, schade, dass das die Leute so wenig mit, mitmachen. Ähm, und, und schade, dass äh, Xenophobie auch in, in, in progressive Kreise hinein doch weit verbreitet und auch wirksam ist. Ja? Ähm, mhm. Und ähm, dass, äh, dass da noch eine große Herausforderung ist, was zu tun. Ähm, aber so das, ist das zweite Kriterium, ähm, und, und das hat aber auch einen politischen Grund, weshalb wir sagen, wir, wir starten keine Kampagne, wo man dann nachher nur 20.000 Unterschriften haben. Weil damit würden wir dem Anliegen keinen Gefallen tun, wenn die Leute wissen, Campact startet eine Kampagne und die hat nachher nur 20.000 Unterschriften, dann ist die Aussage die, für alle, die das, das lesen können, okay, das interessiert keine Sau, da müssen wir uns nicht drum kümmern, von den, von den Adressaten mhm. her. Ähm, und damit würde man so einem Anliegen genau, das, also genau schaden. Ja. Und möglicherweise die mhm. künftige Selbstwirksamkeitserwartung gleich mal auf Null runterfahren, da kann damit, ich eh nichts brauchen. Damit komme ich zu unserem dritten mhm. Kriterium. Ähm, zu, zu, einem, zu einem möglichen Petitionsthema muss es einen beeinflussbaren Politikprozess geben. Es muss eine, wir sagen es technisch, unser technischer Begriff dafür ist eine Theory of Change. Ja? Wir müssen an einem Punkt sein, wo wir sagen, okay. Ähm, wenn wir unser Pfund jetzt da noch reinschmeißen, dann kann das helfen, diese Sache über den Gipfel zu bringen, über mhm. den Zaun zu bringen. Also, das ist etwa, also unsere Ressource braucht es dann noch, es gibt eine Chance zu gewinnen, es gibt einen aktuellen Politikprozess, den wir beeinflussen können, es gibt einen konkreten Adressaten, äh, an den wir es richten können, also nicht eine Petition gegen das schlechte Wetter, heute würden wir deswegen also zum Beispiel mal nicht machen. Ähm, und das sind die, das sind die Kriterien, nach denen, wir, nach denen wir Petitionen auswählen. Was ist denn dann für Sie eine erfolgreiche Petition, nachdem Sie sie aufgelegt haben? Eine, die von vielen gezeichnet wird oder eine, über die breit berichtet wird? Oder aber tatsächlich dann der Eingriff in die Gestaltung der Politik? Sie arbeiten mit an dem Ergebnis, das Sie sich wünschen. Ein Erfolg ist für uns tatsächlich, dass das politische Ziel erreicht wird. Es ist natürlich auch ein Erfolg, 500.000 Unterschriften unter eine Petition wie gegen das Freihandelsabkommen zu haben, ohne Frage. Aber für mich ist das noch nicht der Erfolg dieser Kampagne. Der ist erst dann, wenn wir das politische Ziel erreicht haben oder zumindest einen größeren Teil davon und einen großen bedeutenden Teil davon. Und das ist auch das Versprechen, ähm, äh, was, oder, oder das ist die Einstellung, die die Leute, die diese petition unterzeichnen und sie teilen, auch von uns erwarten. Also was, was, was sie erwarten von Chemtech ist, dass wir ihnen äh, eine Möglichkeit bieten, Politik zu beeinflussen. Wenn Sie jetzt noch mal auf die vergangenen Petitionen gucken, wie ist denn dann das Verhältnis, der Petitionen, die Ihrer Definition nach erfolgreich waren, also was bewegt haben und die, die nur mehr oder minder erfolgreich gezeichnet wurden? Das ist schwierig zu sagen. Ich kann, ich kann da jetzt nicht eine Zahl liefern, aber von den Kampagnen, die ich selber äh, gemacht habe, die, die wo ich die selber campaigned habe, würde ich mal aus dem Bauch raus sagen, dass vielleicht etwas weniger als die Hälfte tatsächlich auch einen politischen Erfolg hatten und die andere Hälfte waren Dinge, wo wir einfach keinen Erfolg konstatieren könnten. Beispiele dafür ist, äh, ich habe eine Kampagne gemacht für eine stärkere Kontrolle der Geheimdienste. Das Ergebnis ist bis jetzt nada, trotz ein Snowden. Ich habe eine Kampagne gemacht dafür, dass wir die EU-Datenschutzgrundverordnung endlich mal umsetzen. Die hängt immer noch, wird immer noch blockiert vom Innenministerium. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es halt ähm, äh, Petitionen wie die ähm, gegen die äh, Dienstleistungskonzessionsrichtlinie und die damit verbundene Möglichkeit, Wasser im großen Stil zu privatisieren, mhm. wo wir einen Riesenerfolg errungen haben. Also, ähm, das, das kann mal so und mal so ausgehen. Können Sie noch irgendwie ausmachen, woran es liegt, wenn es mal so, mal so ausgegangen ist? Also ob Sie was hätten besser machen können, sollen, müssen? Ähm, es hängt davon ab, ob es uns wirklich gelingt, massiven Druck auf kritische Entscheider aufzubauen. Ähm, und deswegen... Ähm, ist es wichtig, dass man sich nicht auf die Klicks beschränkt. Mhm. Ähm, die Leute, die sich digital beteiligen, die haben mehr zu geben als nur einen Klick. Ähm, also eine Meinung, ja, ich bin dafür und um das sichtbar zu machen. Sie haben auch zu geben zum Beispiel materielle Ressourcen, die können spenden. Ähm, sie haben Beziehungen. Das heißt, Sie können solche Petitionen weiter teilen und, und dafür in Ihrem, von dem Anliegen in Ihrem Bekanntenkreis erzählen, es verbreiten. Aber auch das ist noch lange nichts alles. Sie haben auch eine Kreativität. Das heißt, Sie können Inhalte liefern, Drachen bemalen, Transparente bemalen, Memes, äh, machen, um, um, um also auch einer Sache mehr Aufmerksamkeit und, und, und, ähm, mehr, mehr Präsenz zu verschaffen. Sie haben äh, ein spezifisches Wissen teilweise, was man abfragen kann, was wir für uns Kampagnen bis jetzt noch nicht genutzt haben, wo wir noch ein Potenzial sehen. Und sie haben eine Stimme bei Wahlen. Und wir haben in diesem Jahr das allererste Mal wirklich in einer Kampagne mit einer Kampagne auf eine Wahl gezielt, nämlich auf die Europawahl, indem wir durch unsere Campact-Aktiven, 6,5 Millionen Türhänger verteilt haben. 24.000 Leute haben also nicht nur geklickt, sondern waren dann auch bereit, also auf die Straße zu gehen, auch bei schlechtem Wetter und diese Dinge an die Türen zu hängen. Und auf diesen Türhängern war eine, eine Einschätzung der Parteien, wie sie zu unserem, zu unserem Kampagnenziel stehen und damit verbundene Aufforderungen zur Wahl zu gehen. Und dieses hat einfach den äh, Entscheidern, Ihnen, ne, Ihre Fraktionskollegen, deutlich gemacht, dass das jetzt hier nicht mehr nicht so eine folgenlose Klickerei ist, sondern dass da auch ein, eine, eine, ein Hebel ist, in, auf Wahlen und, und Wahlentscheidungen Einfluss zu nehmen. Und ähm, das ist äh, die, die Richtung, in die ähm, machtvolles Online-Campaigning, machtvolle Online-Beteiligung geben muss. Sie muss eben, wirklich alle Ressourcen ab, äh, abfordern und sie, es ist nicht, darf nicht dabei ähm, stehen bleiben, dass die Leute sich auf eine Liste äh, eintragen, sondern sind sie so äh, untereinander stehende, miteinander nicht verbundene Namen unter einer Liste von Petenten, sondern wenn sie sich untereinander auch vernetzen können, wenn sie gemeinsam aktiv werden können, dann erst wird daraus wirklich eine soziale Bewegung, die das Netz dann äh, als als Instrument, als Technik nutzt, aber natürlich äh, nicht zum Inhalt hat. Herr Linden, ich habe Sie jetzt in Ihrer Abwesenheit äh, hier angepriesen als den, der Wasser in Wein gießt. Ich habe in der ersten Runde ähm, die vier Diskutanten gefragt, was sie sagen würden, wie äh, Petitionen wie Online-Aktivismus politisches Engagement verändert. Da kamen durchweg positive Einschätzungen, macht es äh, komfortabler, leichter, breiter, erreicht mehr, bringt mehr Informationen an den ähm, ja, ich sag mal Verbraucher oder eben wie bei Frau Strasser angesprochen, ähm, Wähler. Was würden Sie denn sagen? Ich würde Sie auch noch mal bitten, den Satz zu vervollständigen. Also ich will dieser Rolle jetzt mal gar nicht so gerecht werden, Schade. weil das, was ich werde, ich werde ja bestimmt noch gerecht. Aber das, Gut. was Sie da gesagt haben, das war hochinteressant. Ja, also wenn Sie sich mal anschauen die Serie Mad Men, ja, da geht es um Werbeagenturen in den 60er Jahren, die ein Produkt an den Markt bringen wollen. Wenn Sie sich anschauen amerikanische Literatur über sogenannte Pressure und Lobby Groups, ja immer negativ konnotiert. Das sind Einflussgruppen, die versuchen, dafür hat der Habermas mal den Begriff der Vermachtung gewählt, das politische System zu vermachten, auch negativ konnotiert. Äh, der Bundesverband der deutschen Industrie, der irgendwas erreichen will. Was macht Campact? Das ist eine klassische Pressure Group. Ja, Das ist strategisches Vorgehen. Ist das, das schlimm? Auch... Genau, und das ist der Punkt. Das ist nicht schlimm und das ist nicht das, worüber lange Zeit bei äh, dem Thema digitale Demokratie geredet wurde. Also da hat sich, denke ich mal, die Debatte ein wenig verändert, ein bisschen verlagert. Als die Piraten hochkamen in Berlin, äh, ist das politische System aufgeschreckt. Äh, der Peter Altmaier sah sich genötigt, in der FAZ einen Feuilletonartikel artikel zu lancieren, andere auch. Sigmar Gabriel war auch mit dabei, der hat es vielleicht ein bisschen ehrlicher gemeint. Und dann haben sie alle geschrieben, wir machen jetzt Liquid Democracy. Ja? Wir machen ein Rationalisierungsprogramm via Internet, via digitale Beteiligung. Me too Ja, mhm. Sie auch, gut. Diese Idee der Liquid Democracy... du nee, hast nicht gemeint, aber es ist wurscht. Ich sage, das ist dieses klassische Phänomen von, oh, die jungen Leute interessiert das, ich mache mit. Nein, es war die Vorstellung von einer anderen Politik, ja, von einer konsensorientierten Politik, die sich äh, verflüssigt, die nicht mehr auf dem äh, Konflikt, auch bei Max Weber heißt es, Politik ist Doppelpunkt, das Entscheidende ist der Doppelpunkt Kampf, ja die nicht mehr auf Kampf basiert, sondern die aus dem verflüssigten Austausch von Argumenten basiert. Und hier scheint es nicht mehr darum zu gehen. Diese Liquid-Democracy-Idee, ja, die wird kaum noch diskutiert öffentlich. Ja, die scheint sich irgendwie erledigt zu haben. Und das war der Punkt, wo ich in meinen Debattenbeiträgen am Anfang ziemlich entschieden äh, dagegen gehalten habe, weil ich einfach glaube, dass so eine Rationalisierung von Politik etwas Apolitisches an sich hat, Alternativen begradigt und damit das Politische. Begradigt aber ich glaube, alle. das, was Sie kritisiert haben, gibt es durchaus noch. Und ähm, das den es Berlinern, denke ich, äh, begegnet das allen Teilen. Also ähm, nehmen ja. wir mal ähm, ja, das Tempelhofer Feld zum Beispiel. Da mhm. hatte man auch das Gefühl, ähm, die Senatskanzlei oder ähm, die Regierungskoalition war auf einmal der Ansicht, oh ja, Mist, jetzt wollen die... Die wollen jetzt ja. auch abstimmen. Na gut, dann stimmt mal ab. Aber bitte so, ja. wie wir euch bewerben. Jetzt gibt es diese Diskussion wieder ja. in puncto Olympia. Ja. Jetzt wird von Anfang an gesagt, also das muss eine Bürger-Olympiade oder ein Bürger-Olympia werden. Ja. Ja. Die Leute sollen sich beteiligen und es soll dann von einer breiten Mehrheit getragen werden. Das ist ja an sich nicht verwerflich, aber man hat schon das Gefühl, es ist so dieses, man liest dann, oder ich las auch tatsächlich, ich glaube gestern das Zitat, ja. auf Augenhöhe. Also ja, ich bücke genau. mich, Bürger, zu dir auf Augenhöhe. Ja, ja. Und das, das ist die nächste Strategie. Also wenn man jetzt Liquid Democracy als äh, gleichberechtigte Beteiligung beerdigt hat, dann geht es darum, den Bürger, und das ist das äh, Zitat, was immer wieder gebracht wird, mitzunehmen. Ja, das und ich auch. mitnehmen ist letztlich eine Machtstrategie. Das <lacht> ist eine Machtstrategie, die auch Campact macht. Ja, Campact versucht, Macht auszuüben. Äh, ich fand das toll, mit welcher Offenheit Sie Ihre Strategie hier geschildert haben. Nicht als Gutmenschen, sondern als Menschen, die politische Ziele verwirklichen wollen, ja. Und sowas machen aber Regierungen auch. Aber kurz nachgefragt, auch. wollen Gutmenschen nicht vielleicht auch politische Ziele äh, verfolgen und erreichen? Ich weiß gar nicht, ob das ja, so ist. Ja, ich glaube aber ist. nicht, dass äh, die Vertreter von CAMPAC glauben, dass sie äh, die Weisheit gepachtet haben. Ich glaube, dass es ihnen sehr bewusst ist, dass es ihnen um sehr spezifische politische Ziele geht und dass es anderen auch legitimerweise um andere Ziele gehen kann. Und äh, das Ziel von Liquid Democracy war letztlich die äh, von dieser Uridee der Liquid Democracy, die ja letztlich dann an Habermas angekoppelt ist, war diese Konflikte zu begradigen. Ja, indem man zu einer rationalen Problemlösung kommt. Das heißt, Sie würden sagen, unser, ähm, sag mal so, unser Demokratiemodell wird verkleistert? Es würde durch so eine Rationalisierungsform verkleistert. Ja. Aber ich glaube, jetzt, um jetzt doch von Wasser in den Wein zu gießen, äh, diese... Diese Strategien von Regierungen ja, und auch von Parlamenten, das äh, zu machen, diese, diese, diese Beteiligungsform, es ist ja letztlich nur ein Medium, ja, das sich in verschiedene Beteiligungsformen spaltet, hier haben wir Beteiligungsformen, Lobbyismus oder Protest, ja. äh, die werden sehr oft gar nicht so gesehen. Ja. Also es gelingt doch äh, äh, politisch Handelnden sehr gut, das in ihre Strategien einzubinden. Denken Sie an den Zukunftsdialog der Kanzlerin. Ja, das war eine toll gemachte Werbekampagne. Aber ist das, frage ich trotzdem noch mal, moralisch beurteilend, ist das schlimm? Also es gibt die ja. Institution, der Herr Schwarze angehört, den Petitionsausschuss, Er hat uns beschrieben, der ist so wie der Seismograph des Parlaments, nimmt Themen auf, die in der Bevölkerung nun mal da sind. Ja. Ist das so schlimm, wenn Politik und Verwaltung äh, ja, Input bekommen, der Ihnen ansonsten flöten ginge? Das ist nicht schlimm, aber es äh, führt ein bisschen zu so einer Wohlfühlhaltung. Also meine Frage an Jan Schwarze wäre zum Beispiel, Sie laden die Petenten ein, sie wissen, dass es ziemlich wenig ist, sie wissen, dass die Themen meistens selbstreferenziell sind. Das heißt, es geht zum Beispiel um Action-Computerspiele. Die Hebammeninitiative ist eine Ausnahme. Ja. Äh, Action-Computerspiele, Internetsperren, das sind so die bekannten Formen, die da äh, Erfolg haben. Und dann laden sie den Petenten ein in eine öffentliche Diskussion. Vom äh, Petitionsausschuss und dann war es das. Ja. Warum ist es nicht so, dass zum Beispiel ab einer gewissen Zahl an Unterschriften eine öffentliche Debatte, eine aktuelle Stunde im Bundestag geführt werden muss? Wenn mich nicht alles täuscht, wollte dass die letzte Bundesregierung schon und hatte es auch äh, sich in Koalitionsvertrag geschrieben, nicht wahr? Das stand im Koalitionsvertrag drin, ja, nicht unbedingt in der Form, wie Sie hm. das jetzt geschildert haben, aber es stand drin, ähm, Debatten zu Petitionen durchzuführen. Hm. Ähm, ich habe die Sorge, wir wecken eine falsche Erwartung damit. Mhm. Wir wecken eine, Wartung, eine Erwartung, dass sich dann auch was ändert. Das verändert aber nicht zwangsläufig die Mehrheitsverhältnisse des Bundestages. Mhm. Und äh, das ist schon ein Problem an der Stelle. Ähm, wir erleben das auch in den öffentlichen Beratungen. Ja. Es ist die Chance, sein Anliegen auf großer Bühne noch mal vorzutragen. Es ist die Chance, noch mal... Öffentlichkeit zu erzielen für das Anliegen. Stimmt es das denn, um noch mal einen ja. Aspekt genauer unter die hm. Lupe zu nehmen, den äh, Herr Linden gerade genannt hat, stimmt das denn, dass möglicherweise eben auch durch hm. die Öffnung ähm, oder die Möglichkeit, dem Petitionsausschuss Anliegen online zu übermitteln, dass dadurch tatsächlich Netzthemen, genuine Netzthemen vermehrt an Sie herangetragen werden? Würden Sie das sagen? Also ich bin jetzt seit fünf Jahren dabei. Ähm, es gibt eine Vielzahl dieser Netzthemen, ja. Die Netzthemen haben auch, das lässt sich auch belegen, wir haben, wir haben das Ganze auch untersuchen lassen, ähm, die Netzthemen haben eine höhere Mitzeichnung. Mhm. Das ist durchaus der Fall. Es gibt aber auch Themen, die schaffen es gar nicht, zu einer öffentlichen Beratung im Bundestag, in diesem Petitionsausschuss. Sie verändern aber trotzdem die Politik. Wir hatten in der letzten Wahlperiode eine Vielzahl mhm von Petitionen zum Thema Organspende. Keine davon hat 50.000 Unterschriften erreicht, nicht eine. Ähm, wir sind gestartet in den Diskussionen dazu bei einer klaren Ablehnung der, Mehr der Mehrheit in diesem Ausschuss. Und am Ende haben wir ein neues Organspenderecht auf den Weg gebracht. Also auch darüber hat sich vieles getan. Klar hat dann auch die Sondersituation Frank-Walter Steinmeier eine Rolle gespielt. Da kommt vieles zusammen. Aber es gibt auch über einzelne Petitionen, auch über Einzelanliegen, eine Veränderung in der Gesetzgebung. Das, wenn jemand genau den Nagel auf den Kopf trifft, dann ändert sich durchaus auch durch Einzelanliegen was. Ganz klassisches Beispiel, wo sich wirklich ganz viel getan hat, waren Petitionen äh, zum Thema Heimkinder. Das waren immer Einzelanliegen. Die haben sich nicht in Gruppen zusammengeschlossen. Das ist erst passiert, als das Ganze öffentlich wurde. Und daraus sind die runden Tische entstanden, daraus sind Entschädigungsfonds entstanden und hat also wirklich Einfluss an der Stelle gehabt. Das kriege ich nicht hin mit der Massenpetition in der letzten Wahlperiode, ich sag mal zur Generation Praktikum oder sonst was, dem politischen Willen der Fraktionen, die Grundüberzeugung. Bei so ganz festgefahrenen Themen äh, kriege ich mit einer Petition nicht gedreht. Dennoch sagt der Herr Linden, wenn ich jetzt mal ein bisschen pointiert zusammenfasse: Sie sägen an Ihrem eigenen Ast, Herr Schwarze, und ähm, zernichten unsere repräsentative Demokratie. Naja. Naja? So nicht gesagt. Nö, ich habe ja gesagt <lacht> pointiert. <lacht> nee, nee, also Dann sagen wenn, mal. wenn online Demokratie, mhm. ja, und ich bin da kein prinzipieller Gegner, weil politisches Handeln ist ein Wert an sich dann bitte ans Parlament angekoppelt und nicht in Form von äh, äh, qua Bundeshaushalt finanzierten Werbemaßnahmen für die Regierung. So würde ich das sagen. Ich glaube aber, dass hier auch die Fragen ein bisschen weitergestellt werden müssen. Sie sind ja jetzt darauf eingegangen. Ja? Sie sagen, da werden falsche Erwartungen geweckt, wenn wir ja. das... Genau, weil Sie nämlich dann Identitätsmoment haben, weil Sie dann einen Identitätsmoment haben, was eher zu einer konstitutionellen Monarchie passen würde, zu einem anderen Modell als zu einer Parteiendemokratie. Ja? Also wenn Sie Online-Demokratie differenziert einsetzen, dann müssen Sie damit auch gleichzeitig Stellung beziehen zum Wert der Parteiendemokratie. Und dann können Sie das abwägen. Ja. Und da sind mir einfach viele Debatten äh, der Vergangenheit ein bisschen zu klauäugisch und auch ein bisschen zu sehr mit so einem ähm, Impetus des, äh, ich will alles verändern, aber am Ende mache ich doch nichts, äh, geführt worden. Fällt Sie das an? Das beschreibt das, glaube ich, in einigen Bereichen sehr zutreffend. Also ähm, ich, ich erlebe das, wir haben eine große Erwartungshaltung. Mhm. Klar, wenn die Leute nach Berlin eingeladen werden, die haben eine große Erwartungshaltung. Ähm, die politischen Mühlen in Berlin malen aber sehr langsam. Und äh, auch mit groß unterzeichneten Petitionen kann das ein sehr, sehr langer Weg sein über Jahre, um wirklich was zu verändern. Mhm. Und äh, da klaffen Erwartungshaltung und das Ergebnis, das ich erziele, sehr, sehr weit auseinander. Da muss ich vorsichtig mit sein. Da sind wir vielleicht wieder bei ja. Ihrer Selbstwirksamkeitserwartung. Ja wo die Frage ist, wann und an welchem Punkt wird die eingelöst. Sie halten am Ende Ihrer Studie, Herr Schildhauer, fest, dass es zwei Ausformungen gibt bei Online-Partizipation. Und auch das sagen Sie, müsste man sich noch mal sich genauer angucken. Aktionen mit großer Reichweite, die Masse generieren, oder Aktionen mit einer intensiven Auseinandersetzung, die in die Tiefe gehen, die Informationen bringen. Ist eine Kombination wirklich ausgeschlossen? Also Aktionen, die tief und breit sind? Nee, ich würde das jetzt nicht ausschließen. Da reicht einfach unser Betrachtungsradar momentan noch nicht so richtig aus. Aber was ich sehr spannend fand, ist, wir versuchen ja so ein bisschen auch Brücken zu bauen zwischen Beteiligungsökonomie im Internet auf der wirtschaftlichen Seite und der politischen Seite. Und ich fand das jetzt super spannend, was Sie gesagt haben, weil wir nämlich in der, auf der wirtschaftlichen Seite mit dieser sogenannten Nielsen-Regel arbeiten, nicht, also 90 Prozent gucken nur, 9 Prozent sind irgendwie schon so, dass sie überhaupt ähm, sich ein bisschen damit beschäftigen, vielleicht abstimmen und ähnliches. Und ein Prozent sind diejenigen, die aktiv sind und die selber vielleicht in dem Fall Petitionen bauen oder jetzt gucke ich noch mal in den Bereich der wirtschaftlichen ähm, Beteiligung. Ähm, da stellen wir eben fest, es gibt verschiedene Stufen. Es gibt zum Beispiel einfach die Stufe des Abstimmens, das nennen wir Crowd Voting. Dann gibt es die Stufe des Kreativseins, Crowd Creation. Und dann gibt es die Stufe der kollektiven Intelligenz. Und das ist das, was Sie gerade geschildert haben, wo Sie Menschen aktivieren, mehr zu machen. Nicht nur abzustimmen, sondern rauszugehen und eben tatsächlich aktiv zu werden, mehr zu geben. Und das ist etwas, was ich jetzt total spannend auch in unserer Diskussion finde, dass wir die gleichen Muster plötzlich erkennen auf beiden Seiten. Hm, was würden Sie denn sagen, Frau Strasser? Noch mal die Frage, die Sie mir jetzt nicht so wirklich beantwortet haben. Entschuldigung. Ist es möglich? Ähm eine Kampagne zu starten, die tief und breit ist, also die ja. eine große Reichweite hat ja. und die Definitiv. großen Wissenstransfer, vielleicht auch eine große Aktivierung ähm, ja. an Kreativität und Mitarbeit freisetzt. Ja, also wir, wir, ähm, wir haben jetzt aktuell ein Beispiel. Unsere, unsere aktuell und, und in der zehnjährigen Geschichte von Campact bisher größte Kampagne ist die gegen das geplante Freihandelsabkommen. Ähm, wo unsere Kommunikation immer in allen E-Mails e ist. Ähm, das braucht ganz langen Atem. Das ist eine Sache, die über eine lange Zeit geht. Das ist ein, ein wahnsinnig komplexes Thema. Also schon der Appell ist viel länger als normalerweise unser Appell. Der ist mit Spiegelstrichen, um überhaupt mal diese Breite der Themen so an der, abzudecken. Und trotzdem sind die Leute da nicht ausgestiegen, sie sind dabei. Ähm, und, und die Tatsache, dass das so ein langfristiges Thema ist, ist unser Kernargument fürs Fundraising. Ja, damit, damit sagen wir Leute, ähm, schön, wenn ihr spendet, aber wollt ihr nicht dauerhafte Förderer werden. Wir haben durch diese Kampagne mittlerweile über 20.000 Menschen, die nicht nur einmal spenden, sondern regelmäßige monatliche Beiträge geben mit diesem Argument. Das heißt, ähm, das muss nicht immer alles bequem sein. Mhm. Aber der Vorwurf wird ja durchaus mitunter erhoben, auch gegen CAMPACT äh, zu Convenience zu sein, zu kommensurabel. Fünf-Minuten-Info für die, die es noch mal genauer wissen wollen und äh, dann Tür zu. Ich weiß nicht, ob, das, ähm, ob, das, ob man das moralisch so, so abwerten muss. Ähm, mein, mein Einstieg in, äh, in, in, in Online-Politik ist jetzt 19 Jahre her. Da bin ich beruflich umgezogen ähm, und, und war aus meinen Zusammenhängen, wo ich mich ehrenamtlich äh, engagiert habe, rausgerissen und wollte äh, irgendetwas äh, weiter politisch machen und habe einen, einen virtuellen Ortsverein einer Partei, ich sage jetzt nicht welche, Sie können es ahnen, aber ähm, habe, habe den äh, praktisch, äh, war dann da Vorsitzende, weil das war dann für mich, ich hatte keine Lust, mit, mit, zu irgendwelchen fremden Menschen da in so, in so ein Hinterzimmer zu gehen, mhm. sondern habe hab diese, diese Form der Beteiligung gewählt, aus, aus einer Situation von Berufsbedingten umziehen müssen, wenig Zeit haben, irgendwo fremd sein, ähm, dann ist so ein Angebot genau das Richtige. Das heißt, es hat moralisch überhaupt nichts Verwerfliches, warum denn? Und wer, wer ein anstrengendes Beruf hat und Kinder hat und äh, dem muss man, denn ist es auch verziehen, wenn er für ein politisches Anliegen äh, nur fünf Minuten mal aufbringen kann. Das ist besser, als wenn er aus diesem Zeitmangel die Schwelle zu hoch ist, dass er überhaupt äh, seine Meinung äh, nur mit sich rumtragen muss und sie vielleicht alle vier Jahre mal an, an, äh, zu einem Kreuz verwandeln kann und sonst überhaupt keine anderen Optionen mehr offen stehen. Würden Sie es unterschreiben, Herr Linden? Also an politischem Handeln, auch wenn das nur klicken ist, ist das, das kann moralisch gar nicht verwerflich sein. Allerdings, ich treffe jetzt hier keine moralischen Urteile, sondern versuche weit, weit möglichst wissenschaftlich zu sein. Und zu vielen dieser Aktionen passt dann aber wirklich dieser Begriff von Ingolfo Blüdon mit der simulativen Demokratie. Er hat den geprägt damals, ich habe seinen ersten Vortrag darüber gehört, ähm, im Zuge dieses Irak-Feldzugs der USA 2003. Äh, Leute gehen auf die Straße und demonstrieren gegen diesen Irak-Feldzug und er hatte die Beobachtung gemacht, eine ganz einfache Beobachtung, die demonstrieren, aber die wissen, das hat ja eigentlich gar keine Wirkung. Ja, und ich glaube, dass äh, bei manchen Formen dieser Online-Partizipation das auch dahinter steckt, ja? politisches Handeln zu simulieren zu klicken und zu denken, ich habe was getan. Ja, davon Aber kann wie sich dividiert man das auseinander, das echte und das simulierte politische Handeln? Nun, simuliertes politisches Handeln zieht letztlich nicht darauf, politische Veränderungen herbeizuführen, sondern den Protest als Selbstzweck aufrechtzuerhalten. Ich würde dazu gerne ja. was sagen. Ich glaube, ob es sich um echtes politisches ja. Handeln handelt oder nicht, ähm, das liegt gar nicht mal, ist gar, unter Umständen nicht eine Sache von, mit welchem Anliegen jemand klickt oder mit welchem Anliegen jemand demonstriert, mhm. sondern das ist eher in der Verantwortung, sagen wir mal, von den Leuten, die solche Demonstrationen organisieren und solche Petitionen aufsetzen. Mhm. Ob sie die Leute nämlich veräppeln, auf Deutsch gesagt, in einen völlig sinnlosen Appell in die Welt setzen, wo sie wissen, mein Wegen ist längst entschieden oder verhält sich tatsächlich, sagt sich völlig ja. anders oder der Adressat, an den das gerichtet ist, hat das gar nicht zu entscheiden. Ähm, dann werden, werden Leute mit, mit Verlaub veräppelt, aber die mhm. äh, die klicken da nicht, um zu sagen, ich ich klicke jetzt und äh, haha, war gar nicht so gemeint. Und deswegen würde ich da noch mal ein bisschen mehr auf die, auf die Plattformen auch gucken, auch kritisch auf uns gucken, gerne, ja. auch auf andere Plattformen, die das machen. Inwieweit haben die wirklich einen Politikprozess da im Auge und auch eine wirkliche, eine wirkliche Taktik dahinter und können auch wirklich den Leuten anbieten. Also es ist zumindest mal den Versuch wert. Es hat eine Chance auf Erfolg. Ja, genau. Also Das ist der Punkt, das ist aus, damit aus politischem Handeln, so etwas wie eine politische Bewegung und politischer Einfluss, wird, braucht es intermediäre Organisationen, ja. dafür stehen primär die Parteien. Wenn Sie jetzt aber so äh, um mal einen Punkt, Sie haben vorhin von Flüchtlingsinitiativen gesprochen, dafür haben Sie keine Punkte, das ist nun was, da kenne ich mich ein bisschen aus. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Feld, in dem Moment, wo Sie Online-Demokratie als direkte Einflussform stärken würden und die Parteien schwächen würden, würden Sie in der Flüchtlingspolitik eine restriktivere Gesetzgebung bekommen. Ja. Also wenn Sie verschiedene Partizipations- und Repräsentationsformen unterscheiden, Wer setzt sich am meisten für Flüchtlinge ein? Ja? Dann liegt das Parlament ganz oben. Ja? Die Exekutive kommt weiter hinten und ganz schlecht schneiden ab solche Gremien wie äh, der Integrationsgipfel, die Deutsche Islamkonferenz. Ja? Mhm. Äh, auch Integrationsbeiräte auf kommunaler Ebene, sehr schlecht, wenn es um Flüchtlingspolitik geht. Dieses Thema ist, äh, wir sagen dazu nicht issue Fake, in solchen neueren Partizipationsformen. Ich, ich weiß ich nicht fähig, genau, Ich ist geil. Ja, also sehr schön, ich <lacht> ja. nehme es sofort zu den Akten. Das heißt, es kann nicht ähm, zum Thema werden. Es wird schlechter zum Thema. Also was zum Thema wird und was nicht zum Thema wird, was gut repräsentiert wird und was nicht so gut repräsentiert wird, hängt ab von der Repräsentationsform. Und eine verhältnismäßige Parität von, von dieser Repräsentation, Das heißt, dass es eine gleichberechtigte Chance gibt, dass Themen auch auf die Agenda kommen, eine relative Parität haben Sie bei den Parteien, haben Sie bei den Parlamenten, haben Sie nicht so sehr bei der Exekutive, die eine Agenda durchzieht, haben Sie nicht so sehr bei Selbstvertretungsgremien, wo Sie sagen, ich nehme mir jetzt mal zehn Rentner und ich nehme mir zehn Jugendliche und Sie, die sollen debattieren. Ja, haben sie auch nicht bei der Online-Demokratie. Das wird Frau Strasser auch bestätigen können, mhm. weil, sie, weil sie ja feststellt, dass manche Kampagnen laufen und andere Flüchtlinge, die eigentlich laufen müssten, überhaupt nicht laufen. Während beim Zuwand, noch, während mhm. bei dieser zuwanderungs noch, äh, während bei diesem Zukunftsdialog der Kanzlerin äh, ein Appell, der so an Sarrazin erinnerte, recht gut lief. Ja. Ja. So, jetzt sprachen mhm. wir über das Verhältnis Petitionen-Parlamentarismus. Ich würde, Frau Müller, Sie gerne noch mal fragen zum Verhältnis online petitionen alte, etablierte Medien und vielleicht auch Meinungsmacher. Ähm, Sie haben viel Kritik geerntet für die Landspetitionen und es gab jede Menge professionelle Medienkritiker, die giftig drauf reagiert haben, die aber vielleicht selber auch nicht unbedingt die größten Fans des Moderators waren und ihn zuvor auch schon gescholten hatten. Geht es da auch um Konkurrenz? Also äh, Maren, Normal-Fernsehguckerin, soll da mal bitte nicht ins Revier der Profikritiker eindringen? Selbstverständlich. Also äh, diese Medienkritik, die kam ja erst versetzt. Das konnte man ja auch als konnte man ja auch sehen. Ne? Also irgendwie wurde es erst gepusht und dann wurde kritisiert. Ne? Und letztendlich, ähm, seit äh, Markus Lanz äh, die Verantwortung für Wetten das hat, wird er von den Medien aller Color niedergeschrieben. Und zwar nicht vom Feinsten, ja. In jeder Gazette eigentlich die Kommentarspalten noch dazu. Es ist wirklich seit Jahren geht das so. Und dann kommt plötzlich mal von der anderen Seite die Kritik. Und dann ist das schon irgendwie so ein Verlust von Deutungshoheit oder was auch immer. Und das können Sie wahrscheinlich nicht vertragen. Ich bin, ich sage Ihnen ganz ehrlich, in der Beziehung relativ schmerzfrei. Also mich interessiert das überhaupt nicht, ob da Kritik kommt oder nicht. Ähm, oder äh, wie die Medien sich äußern, abgesehen davon so eine Sachen wie von Zeitherausgeber Joffe, der das halt verglichen hat mit der Nazi-Verfolgung, hm. also das halte eine ich jetzt, extrem ja. bescheuert. Ne? Ja. Also das ist auch eine, eine skandalöse Verharmlosung von Nazi-Verbrechen, sowas überhaupt in, in Zusammenhang zu bringen. Aber im Großen und Ganzen finde ich die Reaktion der Medien, ist es ist eine Art Verlustangst, weiter nichts. Weil diese, die Resonanz war zu groß. Und so, äh, hinter jedem äh, kritischen Beitrag der Medien waren die Kommentarspalten wieder voll von Zuspruch für die Petition. Ähm, ich habe gerade da hinten gesehen, meine Redakteurin winkt und ich vermute, es gibt Einwürfe, Nachfragen, Kritik äh, etc. pp. auf Twitter. Ach so, das ist einfach nur der läppische Einwurf, zehn Minuten noch. <lacht> gibt es denn ansonsten noch inhaltlich was zu sagen, liebe Lydia, von den Leuten, die zugucken, zuhören? Okay, dann würde ich mal sagen, können Sie sich so langsam rüsten, ich hoffe, Sie sind jetzt hier nicht nur als Konsumenten gekommen, total passiv, sondern äh, schalten sich ein und haben teil. Gibt es Fragen aus dem Publikum, Anmerkungen, wollen Sie was genauer wissen, irgendwo widersprechen? Hier vorne gibt es eine Wortmeldung und es gibt auch zwei Saalmikrofone, ich würde Sie bitten zu warten, bis das bei Ihnen ist. Und sich vielleicht, da Sie ja wissen, wer hier vorne sitzt, äh, sich selbst auch kurz vorzustellen. Ja, hallo, Martin Dirk. Ähm, interessante Diskussion da oben bei, bei Ihnen, bei euch. Ähm, mir scheint die politische Praxis, die Sie da abbilden, sehr auf das Parlament äh, fokussiert zu sein. Es geht um Petitionen, es geht um Bitten, dass äh, auf sehr hoher hohe Ebene äh, ja, im politische Veränderungen angeschoben wird. Ist das wirklich zeitgemäße politische Praxis? Was ist mit äh, innovativen urbanen Praxen, äh, Interventionen ähm, vor Ort, wo ähm, ja die die Brennpunkte vielleicht auch sind? Also Demonstrationen sind vielleicht klassische Form, vielleicht gibt es auch neue Formen. Vielleicht gibt es da auch Werbezüge zur digitalen ähm, politischen Praxis auch dann im, im urbanen oder im physischen Raum. Zwei Nachfragen von mir. Meinen Sie da ähm, lokale Initiativen? Da gibt es ja auch jede Menge Petitionen, die sich für den Erhalt von, weiß ich nicht, Nachbarschaftsgärten, also Dinge vor der Haustür interessieren. Ähm, das wäre meine Nachfrage, worum geht es konkret? Und die zweite wäre, an wen richten Sie Ihre Frage? Also erst, erste Frage, ja, lokale Initiativen, ganz genau, äh, die sind ja nicht nur lokal, also diese Stadtgartengeschichte ist ja äh, nicht nur eine Sache, sondern gibt es in vielen Städten rund um den Globus. Äh, andere Formen äh, lernen viel voneinander durch, äh, digitale Verknüpfung. An wen am, im Podium? Ich würde das offen lassen. Wer das interessiert, wer, wer eine Antwort dazu hat, springen Sie rein. Wer möchte denn antworten? Marita Strasser. Ähm, also in der Tat, ähm, äh, also auf einer, auf einer lokalen unsere Kampagne ist meistens die Bundesebene, manchmal Bundesländerebene, Bildungsplan Baden-Württemberg hatte ich irgendwie so eine nette Kampagne, die, wo ich teilweise Feedback von Nutzern hatten was mich ziemlich gewurmt hat von irgendwelchen homophoben Christen. Aber ähm, wir wollen tatsächlich ähm, zum Herbst dieses Jahres als Campact ähm, eine Plattform anbieten, wo Leute ihre eigenen, auch lokalen Kampagnen einstellen können. Ähm, Namen für das Kind haben wir noch nicht gefunden, aber wir sind dabei, die Technik aufzusetzen. Und das Konzept ist fertig. Ähm, und dann kann man das Modell auch dorthin exportieren und auch dort alle Ressourcen versuchen zu bündeln und, und praktisch ähm, mehr als nur ein Klick, sondern eine politische Bewegung auf lokaler Ebene auch damit zu organisieren. Herr Schwarzer, Sie hatten noch zumindest so halb den Zeigefinger gehoben. Ja. Ähm, ich glaube, wir müssen diese Beteiligungsformen ändern und erweitern. Ähm, der Bundestag hat damit angefangen 2005. Man muss auch immer noch mal unterscheiden zwischen den Petitionen, die an den Bundestag gehen. Da geht es natürlich direkt an den Gesetzgeber. Und äh, das ist sozusagen mein Tagesgeschäft dann. Und man muss unterscheiden zwischen den Sachen, die auf diesen offenen Petitionsplattformen stattfinden. Wo, glaube ich, auch noch mal besser aufgeklärt werden muss. Ich kriege immer Fragen zu Petitionen, die überhaupt nicht an den Bundestag gegangen sind, wenn wir uns denn endlich damit beschäftigen. Also da gibt es, gibt es auch noch Vermischungen. Aber ich glaube, wir müssen auf unserer Ebene, sage ich jetzt mal, auch dazu kommen, zum Beispiel an Petitionen gemeinsam arbeiten zu können, dieses Instrument an der Stelle aufzuweiten. Wir müssen dazu kommen, dass mehr Menschen daran teilhaben können. Wir reden in der Politik ja ganz viel über Inklusion. Wie funktioniert das eigentlich in diesem Petitionsbereich? Es gibt ganz viele, die dort Anliegen haben. Wir müssen gucken, wie bereiten wir unseren Bereich auch dort auf, äh, ich sag mal, Worte, Schlagworte einfach wie einfache Sprache. Äh, wie bereite ich das auf äh, für Leute, die nicht sehen können, oder ja. Also, das muss ich erweitern an den Stellen, um die Teilhabe zu vergrößern. Und ich habe auch schon Initiativen mitgezeichnet, wo es um den Bolzplatz vor Ort ging. Das ist nicht dann der Bundestag das richtige Portal. Da sind die offenen Petitionsplattformen ein sehr gutes Portal. Also vielleicht, haben, da, achso, haben Sie noch eine Nachfrage? Vielleicht nur als äh, ähm, Erklärung oder äh, wie sagt man Clarification? Also ähm, sind Petitionen wirklich die äh, politische Praxis äh, unserer Zeit? Es ist ja also ich frage das nur ein, als Bürger äh, des Parlament. Bitte könnt ihr mal darüber beraten. Und äh, ich, also meine provokative Frage ist, ähm, sollten wir nicht einfach politisch handeln vor Ort, wo wir arbeiten, leben, äh, einkaufen gehen, äh, uns bewegen? Und ist die Petition nicht ein Umweg? So ist vielleicht ein bisschen kantiger formuliert. Jetzt habe ich es auch besser verstanden. Also erstmal, es ist keine Bitte. Es ist ein Grundrecht. Und damit geht die Verpflichtung einher, dass sich der Bundestag damit beschäftigt hatten das ja relativiert am äh, Ich habe es hab relativiert, ähm, was die großen Anliegen angeht. Erstmal geht es um die Einzelbitte. Und ein Großteil des Geschäfts, was wir machen, ist Vermittlung zwischen Verwaltung, Sozialversicherungsträgern und Bürgern. Und da kriegen wir auch ganz viel geklärt und aufgeräumt. Und das ist erstmal ganz großer Teil des Kerngeschäfts. Weil da geht es um Grundrecht jedes Einzelnen. Also nicht um eine Bitte. Und äh, dann, klar, entlastet mich das nicht vom eigenen persönlichen Handeln, von der eigenen persönlichen Verantwortung, die jeder auch zu tragen hat. Da komme ich nicht durch einen Klick bzw. durch die Registrierung beim Online-Portal des Petitionsausschusses raus. Also, damit ist die Sache nicht erledigt. Lassen Sie Frau Müller bitte noch mal kurz antworten und dann gibt es noch eine Publikumsfrage. Also die Frage war, so sage ich jetzt mal ein bisschen wurschtig, sollte man vielleicht statt so viele Petitionen zu zeichnen, da wo man ist, was tun? Ja, ich draußen. hatte es ja vorhin schon angesprochen, wir hatten in Leipzig, wir haben das Aprilnetzwerk, also diese Antiprivatisierungsinitiative, die ja, da wird richtig Handarbeit und auf der Straße wird da halt gekämpft und die Leute, die werden halt aufgesucht zu jedem Stadtfest und immer wenn sich Gelegenheit bietet, dann gibt es den Bürgerhaushalt, da kann man mitmachen. Es gibt äh, so Portale Leipzig Weiterdenken, da kann man richtig mitmachen nicht nur klicken, sondern richtige Texte verfassen. Es gibt auch bei uns die Möglichkeit, Petitionen an den Stadtrat zu richten, gibt es auch Petitionsausschüsse und bei Petitionen ist es ja das Gute, dass die Leute sich dann damit befassen müssen, na, mit, mit diesen Anliegen. Und damit ist ja schon die halbe Arbeit gemacht eigentlich. Ich glaube, Herr Linden, da hätten würden Sie zum Beispiel bei dem Stichwort Bürgerhaushalt äh, gerne noch den Fuß in die Tür stellen. Aber wir haben ich, ich noch hab eine nie, Frage. Ich hatte aus mich dem ja gar nicht gemeldet. <lacht> bitte schön. Stellen Sie sich kurz vor, bitte. Mein Name ist Albert Reinhardt. Ich arbeite am Konzept, das heißt Politikschule Internet im Agenda 21-Prozess. Und ähm, mir ist halt aufgefallen, sozusagen diese, diese Doppeldeutigkeit, also sozusagen diese, dieser. Äh, politische Diskurs, der eigentlich sozusagen im Gegensatz zum äh, politischen Dialog äh, steht. Und dieser politische Dialog ist eigentlich für uns Kleingruppenwesen nur im, wirklich in einer kleinen Gruppe möglich. Und, und, und äh, wirklich Veränderungen, aber können am besten passieren in diesem Kleingruppenmodus, ja? also dass man sich verständigt, also nicht dem anderen nicht vorschreibt, was er zu denken hat, was nicht geht, sondern indem man sozusagen Dinge in der Schwebe hält, also diese ganzen dialogischen Geschichten. Und der Trick müsste jetzt sein, dass man halt über diesen Kleingruppenmodus äh, sozusagen gesellschaftliches Lernen in Bezug auf die Metaebene herstellt. Und das Beste, was mir dazu eingefallen ist, dass man halt tatsächlich äh, Jugendliche, äh, quasi die in der Situation sind, in die Gesellschaft einen Weg in die Gesellschaft zu suchen. Ja, wenn man denen äh, einen demokratischen Weg bahnt, äh, ihre, also die, die sind sozusagen noch nicht mit Partikularinteressen ausgestattet. Wir Älteren müssen, um Neues zu lernen, immer erst etwas äh, alte äh, Dinge jetzt verlernen. Muss ich dazwischen gehen und sagen, ja? was möchten Sie wen fragen? Das äh, wäre mein ja, ich, Anliegen. Ich will fragen, also wie man, ich war jetzt noch nicht ganz fertig, also mit, mit der Vorstellung, wie man so eine Petition, die jetzt Jugendliche betrifft, die gar nicht äh, mündig sind, im Sinne des Gesetzgebers an so einer Petition wahrscheinlich äh, äh, abstimmen zu dürfen. Weiß ich jetzt nicht. Einreichen dürfen zu eine abstimmen, weiß ich jetzt nicht, wäre die Frage. Äh, und Töten wo Sie uns als zeigen. Gesellschaft eigentlich eine Wahrnehmung äh, fehlt, weil wir alle unter diesem äh, äh, industriellen Paradigma des Diskurses äh, sozialisiert sind und diese andere diskursive Ebene sich jetzt zwar immer wieder mal so aufflackert, Die Frage höre ich da immer noch nicht wirklich. <lacht> Ja, die Frage ist, wie man, wie man, das, ja genau, wie man das verständlich machen kann in einer, in einer Welt, die nur sozusagen auf Konkurrenz aus ist, dass Jugendliche diese, diese Möglichkeiten, für Jugendliche diese Möglichkeiten geschaffen werden müssen. Adressieren Sie die Frage an also, jemanden hier auf dem Podium? Also eigentlich geht es darum, das demokratische System da zu öffnen. Also es wäre im Sinne so einer Petition, aber im Grunde müssten sich halt wirklich die Politiker als Gegenüber für Jugendliche bereitstellen, um so eine... Ähm, um, um ich verstehe es jetzt dann mal als äh, vielleicht eine Frage an den Politikwissenschaftler und den aktiven Politiker. W welche Frage? <lacht> also, ich, ich, ich greife mal zwei Sachen auf. Ja? Ich generiere meine Frage. So wie Sie angefangen Aber haben. Aber nicht simulieren, generieren. Generieren, ja. Wie Sie angefangen haben, das war der Rousseau. Da sagen Sie nämlich, das geht nur in kleinen Gruppen, dieser dialogische Prozess und auf der größeren Ebene. Da geht es nicht mehr. Ja, das stimmt. Und deshalb brauchen wir sowas wie Repräsentation, damit sich nämlich etwas einstellt wie ein Wechselspiel zwischen Repräsentanten und Repräsentierten und aus diesem Wechselspiel so etwas erwächst wie eine Repräsentation von verschiedenen okay. Alternativen, mit denen man wählen kann und auch so etwas erwächst wie eine Mäßigung. Ja? Und das können Sie mit digitaler Demokratie nicht überwinden. Ja? Und die zweite, Frage, die, Sie, also die zweite Frage, die man generieren könnte, wäre, wie beteilige ich Jugendliche Stärke am politischen Prozess oder wie bringe ich die Stärke an den politischen Prozess ran? Nun, und dann würde mir einfallen, zu kritisieren, weil das, ich, Sie haben ja gesagt, Sie haben mich als Kritiker geladen, diese Konzepte, die in der Schule gelehrt werden, zum Thema Demokratie lernen. Ja. Ich hatte jetzt ein Seminar drüber, und habe ein paar Hausarbeiten gelesen und deshalb kann ich dazu ein bisschen was sagen. Das ist immer ein rein konsensuelles Verfahren. Ja, da wird immer gesagt, So, wir treffen uns jetzt, Demokratie, das ist vor allen Dingen Toleranz, Demokratie, das ist Miteinanderhandeln, Demokratie, das ist so Kleingarten, Schrebergartenverein, wir streichen unsere Schule gelb, grün, blau, gelb an. Ja. Das ist eine völlig falsche Demokratievorstellung. Ja. Ja. Demokratie ist, dass verschiedene Alternativen gegenüberstehen, äh, dass äh, Frau Müller eine völlig andere Ansicht hat als ich, dass sich das Ganze aber in der Demokratie auf einer gewissen Ebene vertragen muss und durch Verfahren auch, wie, wie soll ich sagen, zivilisiert werden muss, damit es nämlich funktioniert. Und äh, deshalb wäre mein Vorschlag auf der Ebene, diese pädagogischen Programme mal dahingehend zu überdenken, ich habe jetzt eine Frage generiert, die Sie nicht gestellt haben, diese pädagogischen Programme dahingehend äh, zu, hinterdenken, äh, zu hinterfragen, welche Rolle der Konflikt da eigentlich einnimmt und auch vielleicht die positive Funktion, die der Konflikt haben könnte. Okay, also ähm, jetzt leite ich aus dem, mhm. was Sie sagten ab. So wie Politik dargestellt wird gegenüber Jugendlichen, ist es zu kuschelig und man sollte doch den Akzent auf die positiven Auswirkungen des Zanks legen. Können Sie sich damit anfreunden, Herr Schwarze? Ja, ich habe ich habe ja ganz viele äh, Jugendgruppen hier in Berlin, vor allem Schulen. Also ich komme so im Jahr, in den letzten Jahren in Berlin auf, auf 2000 Besucher im Jahr. Das ist schon eine, schon eine Menge. Es liegt aber auch daran, dass der Wahlkreis so zweieinhalb Stunden mit der Bahn entfernt ist. Und dann kriegt man viele dieser Diskussionen ja mit. Und... Äh, Sieht ja auch alles so ab, so ein bisschen Richtung Politikmüdigkeit. Ich halte es mehr für Parteien- und Politikerverdrossenheit, weil ich mit der Politik das Thema verbinde. Und dann versuche ich immer zu erklären: Diese Entscheidung für diese Klassenfahrt nach Berlin, das war schon ein politischer Prozess. Und wer wollte eigentlich nach Berlin? Und wer hatte andere Ideen? Na, nach Berlin wollen sie ja sowieso alle. Das war wahrscheinlich konsensual. Nee. Das ist nicht in jeder Schulklasse konsensual. Einer sagt, er wollte lieber nach Tübingen. Ja. Übrigens antworten zwei Drittel mit der Antwort, das haben unsere Lehrer entschieden. Aber da sind Prozesse und das geht zu Hause schon los mit dem Urlaub oder sonst wo, wo diese Prozesse stattfinden. Das muss man einfach vielleicht auch da mal klar machen. Aber es geht ja auch darum, wie kriege ich junge Leute überhaupt in eine politische Beteiligung rein, wenn ich das, das so richtig verstanden habe. Ja. ja, Entschuldigung, ja. es hat gar keinen Sinn, wir zeichnen auf, ohne Mikrofon ist das witzlos. Gibt es noch andere Anmerkungen, mhm. Nachfragen aus dem Publikum? Wenn, dann wäre das jetzt die so gut wie letzte Gelegenheit, mhm. die zu stellen. Ja, hallo. Ja, wir hören ja, Sie, wenn ja, Sie, Sie Fichten, sich vorstellen. Äh, mein Name, genau. Ich arbeite bei CebraLog. Wir machen Online-Partizipationsverfahren. Und äh, mich würde interessieren. Äh, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass äh, bei den Bürgern sozusagen eine große Erwartungshaltung geschürt wird oder äh, ja, dass man die sozusagen nicht, dass man der nicht begegnen kann. Aber ist das nicht gerade die Aufgabe der Politik, sozusagen von vornherein zu kommunizieren, äh, dass der Bürger nicht mitentscheiden kann, aber dass er sozusagen Ideengeber ist und dass äh, seine Ideen und seine Hinweise ernst genommen werden, also das ist der eine Aspekt sozusagen, also dass man das von vornherein klar kommuniziert und ähm, die zweite Sache würde ich sagen, dass es das dann auch die Aufgabe der Politik ist, ähm, dass äh, die Politik Rechenschaft ablegt, also im Nachhinein im, Nachhinein im Bürger sagt, ähm, ja das und das ist aus euren Hinweisen geworden und die Ideen haben wir so aufgenommen, also ja bei ganz unterschiedlichen Verfahren, es gibt ja ganz ja. Ist das eine Frage an Herrn Linden oder eher, ja, das, das stelle ich so in den Raum, also, <lacht> wer fühlt sich berufen? Ich fühle mich berufen. Ja, also, ich glaube, das geht schlichtweg an die Praxis. Mhm. Ähm, Wenn es nur die gute Idee wäre oder die Beschreibung eines Problems und setzt euch damit mal auseinander, dann würde der Prozess so funktionieren können. Wenn ich die klare Alternative oder die klare Anforderung habe, führt jetzt ein Mindestlohn ein, was uns die ganze letzte Wahlperiode beschäftigt hat, dann gibt es eine klare Position dafür und es gibt eine klare Position dagegen. Und dann spielen sich in solchen Gremien auch schlichtweg diese klaren Positionen wieder. Ja, Atomkraft, wir hatten Petitionen dafür und dagegen. Ja, die dagegen waren deutlich in der Überzahl und äh, waren auch stärker mitgezeichnet. Äh, haben aber gegen die klaren Aussagen, die die Parteien damals im Wahlkampf 2009 getroffen haben, keinen Einfluss gehabt, die erste Entscheidung zur Atomenergie zu drehen, sondern da wurden ja plötzlich die Laufzeiten verlängert und dann kam Japan. Ja? Also dazu sagen, das ist so aufzunehmen. Ähm, man kann auch genauso sagen, wir haben das in unser Wahlprogramm reingeschrieben, wir sind dafür gewählt worden, wofür auch immer für welchen dieser Punkte und wir halten an der Stelle Wort. Okay, so viel ja. zu dieser kleinen SPD-Wahlwerbesendung, die auch auf dem Podium <lacht> Platz hat. <Ja. lacht> Entschuldigung, Herr Schwarzer, aber ja. es, es, es ging jetzt doch schon mächtig in dieses Fahrwasser. Ich würde die Frage dann gerne ja. noch mal für einen Schluss, ähm, für eine Schlussbemerkung verallgemeinern und anknüpfen an das, was Sie das ja und der Herr, der vorhin dort drüben an der Säule äh, stand, sagte. Und das noch mal. Ja, sozusagen allgemeiner wenden und von Ihnen, Herr Linden, da Sie ja was nachzuarbeiten haben, da Sie sich verspätet haben, nochmal beantworten lassen. Wie ist denn, also Inklusion war ein Ausdruck, Partizipation ist ein anderer, es gibt jede Menge weitere. Was ist denn die Möglichkeit, ob nun analog oder digital, die Leute dazu zu bewegen, ja, sich zu beteiligen, also dieses Sich-Einbringen mitzumachen. Die Mitmachmaschine war äh, der Artikel über Ihre Studie ähm, in der Süddeutschen überschrieben. Braucht man dafür das Netz? Wie geht es anders? Ähm, was ist sozusagen die, die Grundformel? Das ist eine zauberhafte Frage. Sie fragen mich nach der Grundformel von Politik. Ja? Ja, vorhin hatten die, Sie äh, hier max weber doppelpunkt Ja, Max-Weber-Politik <lacht> ist Doppelpunkt-Kampf. Ja, das ist seine Grundformel, aber er beschreibt das ja deskriptiv. Von mir erwarten Sie ja eher ein äh, normativ-anspruchsvolles Modell. Letztlich brauchen Sie Alternativen, <lacht> die Alternativen, die repräsentiert werden. Also ich denke, mal, man muss Abstand nehmen von der Idee, dass sich Gruppen quasi aus sich selbst heraus, bottom-up, konfigurieren, bilden als Einflussgruppen, sondern es bedarf immer dieses Wechselspiels zwischen einer repräsentativen und einer partizipatorischen Sphäre. Und dieses Wechselspiel ist dann gestört, wenn Alternativen auf der repräsentativen Sphäre nicht mehr öffentlich zutage treten. Also eine große Koalition zum Beispiel ist, um mal der SPD-Wahlwerbung entgegenzutreten, ja, eine große Koalition ist prinzipiell bei einer Opposition von 20 Prozent eine große Problematik. Für eine Demokratie. Ja, die mhm. SPD hat es gemerkt, 2009, ob sie es beim nächsten Mal wieder so merken wird, weiß ich nicht. Ähm, das sind. Ähm, Aber jetzt um weniger in die SPD-Exegese zu gehen nochmal. Was ist, was ist, das ist die letzte Frage tatsächlich. Was ist die ähm, Was ist Ihre Antwort auf die Frage? wie man Leute zur Teilhabe bewegt. Denn es gibt, ob nun im Netz oder in öffentlichen Foren, immer Leute, die eigentlich nicht den Antrieb haben, sich einzubringen. Indem wie, sie attraktive wie holt man politische Programme äh, auf die Agenda setzen und indem sie nicht den Fehler begehen, als äh, Politiker, ich spreche jetzt mal von den Politikern von der repräsentativen Sphäre, jene Gruppen, die nicht mehr zur Wahl gehen, außer Acht zu lassen. Ja, die SPD hat das einmal gemacht, als sie das Elterngeld für Hartz-IV-Empfänger abgeschafft hat. Das war ein Punkt. Ja, das war ein Hammer für die SPD. Einfach aus, aus dem Impetus heraus, die gehen auch so nicht mehr zur Wahl. Ja, und das ist ein Grundfehler. Wenn das passiert, ja, dann bleiben viele Bevölkerungsgruppen außen vor. Gleichzeitig... Wenn sie neue Partizipationsformen derart stärken, dass sie einen sehr großen Einfluss auf die Gesetzgebung an sich haben, nicht mehr vermittelt über Parteien, dann schlagen andere Disparitätsfaktoren, Bildung, Einkommen, Zeit, noch viel stärker durch. Und deshalb würde ich immer dafür plädieren, diese Institutionen anzukoppeln, oder diese neuen Partizipationsformen an die Grunderfordernisse von repräsentativer Demokratie. Eins ist Doppelpunkt Kampf, ja. eins ist aber auch äh, Repräsentation von verschiedenen Alternativen und ein anderes ist Moderation. und Reformvorschläge, die ich da vorschlage, wäre zum Beispiel äh, einfach Ausschusssitzungen des Bundestags in einer umfassenderen Weise öffentlich zu machen, die Parlamentsrechte auf der kommunalen Ebene zu stärken, äh, wenn man äh, Gremien einführt, ergänzende Gremien und sei es mit Online-Verfahren beigeschaltet, weil das ist nur ein Medium, auf der lokalen Ebene dann nicht deskriptiv zu besetzen, nicht zu sagen, wir machen jetzt den Jugendausschuss, sondern per Losverfahren zu besetzen, weil dann haben sie wirklich eine repräsentative Auswahl. Das sind so verschiedene Stellschrauben an denen man drehen kann, ja. Aber die ist immer unter der Devise diese repräsentative Demokratie als Grundgerüst mit ihren Grunderfordernissen sollte gestützt und nicht unterminiert werden durch diese neuen Partizipationsformen. So, jetzt hatte ich eigentlich äh, schon abmoderiert, aber jetzt will ich Ihnen auch nicht das Mikrofon wieder aus der Hand nehmen. Es gibt noch eine Nachfrage oder Anmerkung aus dem Publikum, bitte. Ja, danke schön. Ich wollte nur noch mal an der Stelle ansetzen, ähm, als Sie meinten Bottom-up-Gruppen könnten sich nicht äh, finden oder, oder nicht, nicht wirklich generieren und äh, äh, Repräsentationen für sich selbst finden. Ähm, ich denke, das ist eigentlich genau der Punkt, wo äh, solche Online-Petitionen ansetzen können, dass sich genau solche, solche Bottom-up-Gruppen generieren können, <lacht> überhaupt eine Masse entwickeln können und dann in irgendeiner Form eine Repräsentation für sich selbst finden. Okay, das habe ich in einer... Das, es gibt die Ausnahme, Selbstreferenz. Ja? Die Selbstreferenz, das sind Internetinitiativen, nicht, das anti acta TTIP. Ja? Meinen Sie nicht, wenn das eine gewisse Masse ähm, entwickelt, dann findet sich irgendwie die Repräsentation? Na, ich weiß nicht, diese Landspetition ist unpolitisch zum Beispiel. Das hat nichts mit Politik zu tun. Muss es nicht unbedingt mhm. immer, oder? Aber eine Repräsentation? Welche Gruppen haben sich denn rein, bottom-up konfiguriert, ohne dass es Repräsentanten gab? Für die Arbeiterbewegung braucht es Wenn man jetzt so an den braucht, arabischen Frühling denkt, äh, zum Beispiel, an den arabischen Frühling, wenn man daran denkt... Ich weiß nicht, ob das jetzt das äh, tolle Argument ist, jetzt mit dem arabischen Frühling zu kommen. Das sind ja, das das sind ja letztlich sein? Strukturen gewesen, die auch vermachtet waren. Oder denken Sie an die Ukraine. Ja? Ja. Die stehen auf ihrem, auf ihrem Platz, auf dem Maidanplatz, als Revolutionsbewegung. Und wie heißt die Internetaktivistin in Deutschland früher bei den Piraten? Weißband. Die Marina Weißband die hält dann hier Interviews und sagt, ich bin Teil dieser Bewegung, das ist ganz toll. Das ist ja hochgradig von Naivität getragen. Da geht es doch darum, dass äh, Repräsentanten sich, diese Gruppen letztlich, die sich dieser Gruppen auch bedienen. Und das Erste, was dieser Platz dann verabschiedet, ist eine Regelung, dass man die russische Sprache in der Ostukraine abschafft. Und ja, damit gibt man dann anderen einen Vorwand, doch zu intervenieren. Ja, Also da, das ist jetzt auch kein Beispiel. Es geht um Beispiel. demokratische Bottom-up-Bewegungen. Ich habe jetzt eigentlich gerade vom Arabischen frühling gesprochen. Und, ähm, der ist dann in die nee, Ukraine der, genau, und der ist dann auf einmal in den die den Ukraine. Halt, würde, halt. Sorry, ich, jetzt ähm. muss ich tatsächlich mit Blick auf die Uhr, weil Sie sich doch mächtig, Herr Linden drückt es auch in seiner Körperhaltung aus, auf ein Zwiegespräch zu bewegen, <lacht> würde ich sagen, begeben Sie sich doch in ein solches, nämlich nachdem ich diese Veranstaltung abmoderiert habe. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen allen, die Sie gekommen sind, hier oben aufs Podium, um mitzudiskutieren diskutieren und bei Ihnen da unten, um zuzuhören und äh, möglicherweise gedanklich teilzuhaben oder aber sich eben auch an der Diskussion zu beteiligen. Zum Schluss auch nochmal der Dank an das Bildungs- und Forschungsministerium, das äh, diese klamouröse erste Sonderausgabe des digitalen Salons mitgefördert hat. Zwei weitere werden folgen. Ich bin leider nicht dazu äh, gekommen, zwei ähm, ja, Petitionen ähm, im Laufe der Diskussion unterzubringen, die ich gerne genannt hätte, um eben auch das andere Ende äh, möglicherweise der kampakt petition mal anzusprechen, auf Open Petition zu finden und von Ihnen, wenn Sie mögen, zu zeichnen sind. Lahm muss hinten rechts spielen, derzeit zwölf. Unterzeichner und sinnlose Petitionen verbieten Ausrufungszeichen. Jetzt sofort 19 Unterstützer. Möglicherweise wollen das noch mehr zeichnen nach der heutigen Diskussion. Ähm, Wenn es euch jetzt so gut gefallen hat, dass ihr denkt, höre ich mir glatt nochmal an. Warum nicht? Wir strahlen diese Veranstaltung aus am 20. Juli. Das ist ein Sonntag, kurz nach 18 Uhr auf der Radio Wissen im Hörsaal. Danach ist sie auch nochmal nachzuhören. Online steht sie dann auf der ja, und die nächste Ausgabe ist dann erstmal wieder wie gewohnt ähm, im HIG am Bebelplatz. Dann sind wir bei Ihnen wieder zu Besuch. 30.07. Wir lassen uns behandeln von Dr. Bing und Dr. Google. Suchen wir uns krank, ist das Thema. Schönen Dank, schönen Abend. Okay.